sich ein ungewöhnliches Paar vor. Beide suchen in einer Auseinandersetzung nur die Punkte, bei denen der jeweils andere etwas Recht haben könnte. Stellen Sie diesem Paar ein anderes Paar gegenüber, bei dem beide nur suchen, worin der Partner Unrecht haben könnte. Also ein normales Paar. Welcher Streit dauert wahrscheinlich länger? Welcher Streit führt dazu, dass es zu diesem Thema nicht noch x Mal eine Auseinandersetzung gibt? Nach welchem Streit stehen die Chancen besser, dass beide Partner mit liebevollen Gefühlen auseinandergehen? Sie sind sich nicht sicher? Hm. Dann fragen Sie Ihren Partner, ob er oder sie diese andere Streitweise einmal mit Ihnen probieren will.